Ich habe gezählt. Wahnsinn. Jetzt kommt äh, Nummer ähm, sieben. Projekt nennt sich Waldflut. Äh, Info und Baumpflanzbot und wird vorgestellt von äh, der mit dem Zopf, Mitja, Thomas und Jakob. Und diese äh, Gruppe besteht aus Teilnehmerinnen, wie sie zum, die zum ersten Mal bei Jugendheck dabei waren. Ähm, aber schon äh, nicht zum ersten Mal bei Jugendhack dabei waren und schon bei zahlreichen Hackathons in Österreich und Deutschland äh, mitgemacht haben. Eine humorvolle Gruppe äh, hat sich so durch, ist so durchgedrungen und mit, mit viel Ironie, dass sich auch, die sich auch in ihren Projekten widerspiegelt. Bitteschön auf die Bühne. Ja, wir sind das Team FFF Info und Baumpflanz Bot. Ähm, Leider konnte der mit dem Zopf nicht äh, dabei sein, da er jetzt schon nach Hause gefahren ist. Ähm, was ist FFF Info? Ähm, FFF Info ist eine App, in der man viele Infos, zum Beispiel über Streike, über die äh, Price for Future Strike, Streike, ähm, Infos zu den Terminen davon sieht, wo die veranstaltet werden und sowas. Ähm, warum haben wir diese App überhaupt gemacht? Das Problem war halt, dass online äh, leider die Informationen sehr verstreut sind und ähm, man diese nicht äh, wirklich gut finden kann und deswegen haben wir die App gemacht. Äh, die App, äh, äh, wenn man die App startet und dann auf die Streikliste geht, wird äh, automatisch werden automatisch alle Streike äh, aktualisiert. Um, unser, unser, wir wurden, also es war etwas schwierig, da man äh, die ganzen Informationen äh, maschinell lesbar machen musste, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Streik drückt, äh, damit man da das Datum zum Beispiel sieht, weil äh, das Datum da online steht, zum Beispiel hier Monday, dann äh, 28th äh, Oktober äh, Und sowas. Und äh, das ist sehr schwierig für den Computer zu lesen, deswegen. War das eine Schwierigkeit? Ähm, genau, hier auf der Streikliste sieht man verschiedene Streike in verschiedenen Ländern. Ähm, und man hat zum Beispiel auch äh, einen Filter, wo man zum Beispiel dann filtern kann, zum Beispiel, dass man nur Streike sehen will, die jeden Freitag ähm, veranstaltet werden. Ähm, oder auch zum Beispiel kann man nach Namen filtern und nach anderen Sachen. Genau. Also, dann haben wir ähm, noch ein FAQ. Dort sieht, man, ähm, dort sieht man verschiedene Fragen äh, und Antworten ähm, zu Fridays for Future. Ähm, das ja. Und dann haben wir noch ähm, einen Excuse Generator. Äh, dort kann man verschiedene Daten eingeben, zum Beispiel wie den Namen der Eltern und sowas. Ähm, da, und wenn man dann alles ausgefüllt hat, kann man dann seine Entschuldigung sich generieren lassen. Wenn man weiter runter scrollt, kann man seine Entschuldigung sich generieren lassen. Jetzt ist es natürlich ohne Daten, deswegen ist es ein bisschen leer da. Aber ähm, dann ist dort eine Entschuldigung. Äh, wir wollten das später noch machen, dass wir daraus eine PDF kriegen, so dass wir dann das dann auch an die Schulleitung schicken können und dann äh, zu Fridays for Futures gehen könnten. Äh, ja, auf der Startseite haben wir noch ein kleines Feature, nämlich wenn man auf diesen kleinen Baum drückt, dann wird man äh, direkt zu GitLab ähm, weitergeleitet. Äh, Gerade gibt es ein äh, technisches Problem, aber normalerweise würde man dann zur GitLab-Seite weitergeleitet werden das ist, äh, und dort sieht man dann... Äh, die, das Projekt von ähm, Baumpflanzbot und äh, das Team wird euch jetzt das Projekt vorstellen. Hallo, ich bin der Thomas vom Projekt Baumpflanzbot und mein Kollege Jakob und ich haben einen Bot, also ein bestimmtes Programm entwickelt, das über die Suchmaschine Ecosia Bäume pflanzt. Ecosia dürften einige von euch schon kennen, das ist eine Suchmaschine, die eben für Suchanfragen, die man dort macht, Bäume pflanzt und wir haben eben einen Bot programmiert, der dort immer wieder Dinge sucht, damit Bäume gepflanzt werden, das wird mein Kollege mal demonstrieren. Also wir haben das mit der Programmiersprache Python gemacht und haben aus dem Internet eine gigantische Liste mit englischen Wörtern gesucht und die werden zufällig immer wieder gesucht. Also dann gehen wir mal weiter an meinen Kollegen. Also hallo, ich bin der Jakob und ich will nochmal anmerken, dass wir davor noch nie noch keine äh, Erfahrung mit dem Programm Python gehabt haben. Und wir haben für Python eine Erweiterung benutzt, die uns ermöglicht, den Browser Ecosia äh, anzusteuern. Und diese heißt Selenium. Und wir haben jetzt halt eine Wortliste aus dem Internet gesucht mit 182.000 Wörtern, falls ich, falls ich mich richtig erinnere. Und die gibt dann halt äh, in die Suchleiste immer random Wörter ein und sucht die dann. Und dadurch werden bei Ecosia Bäume gepflanzt, denn Ecosia ist ein Browser, der alle seine äh, Gewinne darin einsetzt, Bäume zu pflanzen. Danke sehr. Also vielen Dank an unseren Mentor, der Stefan, und an meinen Mathematiklehrer, der hat nämlich ja heute Geburtstag. Vielen Dank an die, mit die dem nicht mehr da ist, mit Herrn Thomas und Jakob für das für die beiden super Projekte. Dankeschön.